Diese Leute wünschen nicht, dass die AfD das größte politische parteiförmige Sammelbecken für Neonazis und Rassisten für Antisemiten das Andenken ihrer ermordeten Eltern und Großeltern schenken. Es Dutzende von Überlebenden des NS, halten Sie den Mund. Diese Partei vertritt die Ideologie der Mörder von Auschwitz. Dieselbe. Und wir die haben hier nichts zu suchen. So